Laut dem Sender ARD, der die Schlager-Challenge 2021, am Samstagabend live aus Leipzig überträgt, kann ein Auftritt bei diesem Event das ganze Leben ändern. Der große Traum kann in Erfüllung gehen und alles, was bisher war, auf den Kopf stellen. Im letzten Jahr setzte sich Marie Reim, Tochter von Michelle und bei dem Newcomer-Wettbewerb durch, bei dem die Neulinge vor einem großen TV-Publikum bestehen müssen. Doch die Schlager-Challenge ist nicht nur ein Nachwuchswettbewerb. Auch gestandene Schlagerstars treten auf und wollen die Chance nutzen, ihre Bekanntheit im Schatten von Florian Silbereisen ein bisschen nach oben zu schrauben. Während noch nicht klar ist, wer die beiden Nachwuchstalente sein werden, die am Samstagabend gegeneinander antreten, steht die Gästeliste der arrivierten Sängerinnen und Sänger bereits. Und die kann sich sehen lassen. Florian Silbereisen meldet sich vor ARD-Gala. Showkonzept wohl geändert, folgt die Mega-Überraschung. Leipzig, die Schlagerfans in Deutschland haben am Samstagabend einen festen Termin mit ihren TV-Endgeräten. Florian Silbereisen geht mit der Schlager-Challenge. 2021, ab 2015 Uhr in der ARD auf Sendung. Die Show ist mittlerweile schon ein echter Klassiker in der Schlagerwelt und bietet alljährlich einem Newcomer eine große Bühne. Florian Silbereisen revolutioniert offenbar ARD Schlagershow. Deshalb trägt die Show in diesem Jahr auch den Untertitel Der ganz große Traum. Denn die Sendung ist wie eine Art Vorsingen jüngerer Künstler angelegt. Dem Sieger dieses Wettbewerbs winkt die Karriere im Musikbusiness. In diesem Jahr winkt allerdings eine Besonderheit. In den vergangenen Jahren traten eigentlich immer mehrere Musiker gegeneinander an. In diesem Jahr hat Florian Silbereisen wohl das Reglement geändert. Denn im ORF-Vorabbericht heißt es, Florian Silbereisen gibt in seiner Show zwei Nachwuchstalenten die Gelegenheit. Ihre Starpower erstmals auf der ganz großen TV-Bühne unter Beweis zu stellen. Florian Silbereisen präsentiert Schlager Challenge 2021, die Gäste in der ARD. Kurz vor der Sendung meldete sich nun auch schon Florian Silbereisen selbst zu Wort und hieß ehrte die Show noch einmal an. Zu einem Selfie vor dem Schlager-Challenge-Logo schrieb er, ich habe am Samstagabend schon was vor. Und ihr? Klar, dass die Fans sofort wussten, worum es geht. Daneben ist auch in dieser Sendung die große TV-Sensation möglich. Tritt Helene Fischer in der Sendung auf? Die Schlagerqueen hat Anfang August ihre neue Single, Vamos Amate, veröffentlicht und sich damit musikalisch fulminant zurückgemeldet. Doch in der folgenden Silbereisen-Sendung, Schlagerstrandpartie, trat Helene nicht auf. Obwohl viele Fans darauf gehofft hatten. Folgt nun die Überraschung? RJS